Na? Bist du heute schon in den April geschickt worden? Hat dich einer angeflunkert, oder eine Mit einer Geschichte, die so wahr klang, aber gar nicht wahr war? Und du bist drauf reingefallen auf die Story? Und hinterher hörtest du nur ein April, April, alles gar nicht wahr. Der andere hat dann Spaß und du fühlst dich vielleicht, wie ich mich dann immer fühle, so ein bisschen. Nun ja, nicht belustigt, not amused. Mein Bruder, als wir jünger waren, sehr viel jünger, er war so ungefähr zehn, nicht vielleicht sieben, wurde von unseren Nachbarn in den April geschickt. Und das vergesse ich nie. Muss ich an jedem April, 1. April wie heute dran denken. Wir spielten im Treppenhaus verbotenerweise und der Nachbar kam raus, ein älterer Herr, und sagte zu meinem Bruder, Michael, du am Fangplatz am Spielplatz, da ist ein Hubschrauber heute Morgen. Und der Pilot schmeißt Geschenke für die Kinder, willst nicht mal gucken gehen? Jedes Kind kriegt da was, tolle Sachen. Ich habe nichts gekriegt, ich bin ja erwachsen, aber geh du mal gucken. Und mein Bruder rannte los, weil er neugierig war, ein Kind war und weil mein Bruder schon immer vom Sterben nimmt war. Irgendwann kam er dann wieder, vielleicht eine Stunde später, klingelte beim Nachbarn, baute sich vor ihm auf, so gut er konnte und guckte ihn bitterböse an und sprach, da war gar kein Hubschrauber. Du hast mich angelogen, das war alles gar nicht wahr. Drei Wochen hat er nicht mehr mit ihm gesprochen. Dann hat er ihm verziehen. Das Ostergeschehen 2021. Seit über 2000 Jahren feiern wir, dass Christus, der Sohn Gottes, in die Welt gekommen war, Wundertat, predigte uns die gute Nachricht von der Liebe, bedingungslosen Liebe Gottes brachte. Und die Nachricht, dass er verurteilt wurde, sich ans Kreuz schlagen ließ, einen unfassbar leidvollen Tod erlitt, nur darum, dass nichts mehr uns Menschen von unserem Schöpfer, von Gott selbst trennt, und dass er, als er gestorben war am Kreuz, hinabstieg zu den Toten und am dritten Tage auferstand von den Toten und der ewig Lebendige ist. Gott ist so. Das ist kein Aprilscherz, glaube ich. Nein. Für mich ist das diese Nachricht, diese Botschaft das Fundament meines Lebens. Die Liebe, die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Und nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Lasst uns darüber nachdenken und uns das jeden Tag neu bewusst machen. Und ganz besonders jetzt am Osterfest. Amen.